Franz Peter Schubert wurde am 31. Januar 1797 als Sohn eines Volksschullehrers in Himmelfortgrund bei Wien geboren Schubert wurde zunächst von seinem Vater in Musik unterrichtet. 1808 wurde er Chorknabe der Wiener Hofkapelle In dieser Zeit war er unter anderem Schüler des italienischen Komponisten Antonio Salieri, der ihn auch sonst musikalisch förderte zu seinen ersten Kompositionswerken zählen Lieder wie Hager's Klage und der Vatermörder, beide aus dem Jahr 1811 Im Jahr 1814 wurde er Schulgehilfe seines Vaters, damit verbunden war die Beendigung der Mitgliedschaft bei der Wiener Hofkapelle Schubert komponierte im gleichen Jahr seine ernste Oper mit dem Titel des Teufels Lustschloss sowie insgesamt 17 Lieder und eine Messe unter den Liedern befanden sich Meistertitel wie zum Beispiel Der Taucher und Gretchen am Spinnrad. Schubert schuf sein umfangreiches Gesamtwerk, das sich zudem durch eine außerordentliche Vielseitigkeit auszeichnet, in nur 15 Jahren. Im Jahr 1815 wurden Schubert's zweite und dritte Sinfonie fertig sowie seine beiden Messen in G-Dur und B-Dur. Im gleichen Jahr entstanden weitere Sakralwerke, Hammermusiken und insgesamt 146 Lieder Darunter befand sich auch das Erlköniglied, das die Vorliebe des Komponisten für Goethes Lyrik verdeutlicht Von ihm vertonte er insgesamt 80 poetische Werke. Im selben Jahr, 1815, beschäftigte sich Schubert noch mit fünf weiteren Opern im darauffolgenden Jahr komponierte er die vierte Sinfonie C-Moll, die fünfte Sinfonie B-Dur, die tragische Sinfonie, eine Oper und über 100 Lieder. Seine extensive Komponistentätigkeit ließ ihm keine Zeit mehr zum Unterricht. Trotz seiner hohen Produktivität feierte er nur Erfolge in kleinen Fachkreisen, die seine genuinen Stärken erkannten. Das große öffentliche Publikum blieb ihm eher verschlossen. Zu seinen Bewunderern gehörte unter anderem der österreichische Dichter Franz Grillparzer, der Maler Moritz von Schwind oder der Komponist Franz Lachener. Ab dem Jahr 1818 war Schubert Berufskomponist in Wien. Ohne feste Anstellung hatte er auch kein geregeltes Einkommen und lebte in bescheidenen Verhältnissen. Ausgenommen in den Jahren 1818 und 1824, in dieser Zeit gab er im Sommer als Hauslehrer des Grafen Esterhazy Musikunterricht auf dessen Landsitz in Ungarn Ansonsten wurde er von Freunden und Gönnern finanziell unterstützt. Auch die Musikabende, die Schubertiade steuerten etwas zum Unterhalt bei 1820 entstand das Bühnenwerk Die Zauberhaffe, das Singspiel Die Zwillingsbrüder sowie die Sakralstücke der 23. Psalm oder das Oratorium Lazarus und andere Stücke. Zwei Jahre später komponierte Franz Schubert die Sinfonie h -Moll, Die Unvollendete und die Messe Astur. Im Jahr darauf entstand dann der Liederzyklus Die schöne Müllerin. Das Oktet und das Streichquartett D-Moll der Tod und das Mädchen Auch in den nächsten Jahren arbeitete Schubert unermüdlich und produzierte zahlreiche Kompositionen Es entstanden Werke wie die Sinfonie C-Dur oder der Liederzyklus Die Winterreise, der einen Gipfel in der Gattung des Liedes im 19 Jahrhundert darstellte 1828 verfasste Schubert die Messe S-Dur, das streich C-Dur, drei Klaviersonaten und die Heine w. der Schwanensang und der Doppelgänger. Im gleichen Jahr wurde auch Schubert's einziges Konzert in der Öffentlichkeit organisiert. Der Komponist erkrankte an Typhus. In seinem Kompositionswerk schloss Schubert zwar an die Wiener Klassik und damit an Werke von Wolfgang Amadeus Mozart und Josef Haydn an, doch zugleich ging er über diese Epoche hinaus und komponierte in Geist der Romantik. Besonders sein Liedschaffen war wegweisend für andere Komponisten im 19. Jahrhundert wie zum Beispiel Hugo Wolf, Robert Schumann oder Johannes Brahms. Darüber hinaus bildete das Lied mit rund 600 Kompositionen einen Schwerpunkt seines Schaffens. Dagegen hielt die Wirkung seiner Opern und Singspiele nur kurzzeitig an. Schuberts Gesamtwerk umfasst ebenso Kammer- und Klavierstücke, Bühnenwerke, Orchester- und Kirchenmusik und auch Chorwerke. Zu seinen Hauptwerken zählen unter anderem 20 Streichquartette, zwei Streichtrios, 3 Sonatinen für Violine und Klavier, das Klavierquintett Ador und zahlreiche Klaviertrios.